Hallo meine Pokefreunde, Pokelanten, willkommen zu einer weiteren Folge von mir in Pokémon Blau. Wir sind hier stehen geblieben. Um, wir haben letzte Folge den Lavagnaturm durchgemacht. Das Die Folge war auch lange, deshalb wird diese Folge ein bisschen kürzer. Äh, könnt ihr euch gerne nochmal angucken, wird auch am Ende der Folge nochmal verlinkt. Die nee, wird nicht. Aber äh, ja, <lacht> könnt ihr trotzdem nochmal angucken, wird wahrscheinlich irgendwann empfohlen ist oder so. Adon also, ja. Game gebe Quick. Ähm, ja, und wir werden jetzt hier unten in die Route gehen, denn hier können wir ein bisschen angeln und werden ein bisschen Pokémon fangen und so. Und, äh, ja, und nein, hier gibt es nichts, äh, kein Wasser, team oder so, wir haben ja schon tot, also wozu. Route 12, Norden, Lavandia. Okay, hier geht's rein. Oh, hallo! Oberhaupt, der Treppe ist hinausgekommen? Oh! Oberhalb, meine ich. Hello. Hallo! Hallo? Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe ge gebeten. Ich, ich gebe dir diese TM. Ich benötige sie nicht mehr. Oh, du kannst nichts tragen, also dann gehe ich aber. Okay. Äh. Ja, ich, ich habe Probleme hier mit... Also, komm, wir machen mal Sonderbonbon. Ähm... Patex, warum nicht? Warum nicht? Dann gib her. TM39! Ja, das hilft mir jetzt aber nicht so wirklich weiter, wenn ich ehrlich bin. Lass mal sehen. Was das für eine TM ist. Sternschauer! Äh. Sternschauer, bräuchten wir das? Nee. Nee, bräuchten wir nicht. Muss ich jetzt nicht. Kann man hier noch irgendwas sehen? Schaust durch das Fernrohr. Du siehst den Pokémon-Turm. Nein, echt? Boah, also, ich weiß ja nicht, wie er darauf kommt, aber okay. Ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen was verpasst. Ich möchte nochmal ganz kurz zurückgehen. Gucken, ob da nicht auch noch ein anderer Weg war oder sowas. Weil ich kann mich an, diesen, an dieses Haus da nicht erinnern. Vielleicht ist hier auch einfach nichts. Ja. Lass mal kurz angeln. Falls ich die Angel dabei habe, ich hoffe. Habe ich die Angel dabei? Angel dabei, ich dabei habe. Ja, ja, ja, ja. Einfach Jetzt! A ah, drücken! Oh, da war's angebissen! Und? Meistens kriegt man einen Carpador Oder man kriegt nur einen Carpador mit einer normalen Angel Ich weiß nicht, ob es in diesem Spiel schon andere Angel Wahrscheinlich schon, aber ja Er ähm haben ja, einen Carpador gefischt Äh, ja, das will natürlich niemand, also Ich habe auch keine bessere Angel, glaube ich Ich bin, ich bin schlecht ich meine, ich habe ja nicht mal Blitz oder so gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, ich, ich weiß gar nicht mehr wo der ähm, Blitz war. Ich habe mal so einen Kommentar gelesen, dass ich ihn irgendwo verpasst habe. Wo man bis da eigentlich sein sollte oder sowieso. Keine Ahnung. Vielleicht höre ich das noch mal oder so. Es ja, wird kein 100% von oder sowas. Hab gar keinen Fall. Ich, ich habe keinen Bock, irgendwie alle Pokémon zu fangen. Vielleicht im live Nein. Vielleicht. Vielleicht. Ich habe nicht Ja gesagt. Vielleicht. Leider will kämpfen. Naja, ne? wir müssen. Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Jetzt bin ich mal gespannt, welchen Level die alle sind. Müssten ja eigentlich so äh, zwischen 20-30 sein, ne? Ja, ist ein bisschen weniger, aber ja, passt. Deshalb besser für mich, ne? Ich muss den Sander wieder irgendwo wegtun. Ich will jemand anderen wieder trainieren Ich glaube, Satze braucht noch ein bisschen was. Ja, äh, Satze, komm mal her. Dummela, ich habe leider kein ähm, Thema irgendwie gefunden oder so. Vielleicht das nächste Mal oder so. Aber ja. Außerdem habe ich so eine Art Let's Die habe ich einfach äh, äh, richtig lame auch äh, Jimdo gemacht. Das ist so eine... Falls ihr das nicht kennt, das ist also ein website macher der, der auch mal so eine Werbung war. Und... Er ja, hat schon ziemlich bekannt. Und... Ja, wie, wie soll ich das sagen? Es ist ein bisschen peinlich, wenn man so mit so einer kostenlosen Seite war. Vor allem, weil die Domain einfach einfach.jimdo.com oder sowas heißt. Oh, der wird jetzt aber schreckt. Nur mit der Ruhe! Als Angler muss man geduldig sein. Ich glaube, hier kriegen wir sogar eine neue Angel. Sind wir super oder ultra, oder hyper Angel oder sowas? Es gibt drei Angeln: Angel, womit man nur, meistens nur Kabels bekommt. Super Angel, womit man so schwache Pokémon bekommt und dann noch so Hyper oder so. Und man man dann... Ja, schon ziemlich gute Pokémon Aber die funktionieren halt nicht immer. Äh, in dem Ort. ein fucking Tantara, ey. Haben wir das jetzt schon mal gesehen? Wenn nein, dann... Ähm, sag ich jetzt mal, der sieht komisch aus. Das hätte der da irgendwie... Da könnte man Photoshop mal legt der irgendwie auf äh, Spaghetti. Spaghetti. Das sieht irgendwie so komisch aus. Ja, ja, ja, ja. Ja, ich labere die Scheiße. <lacht> oh, ich muss mal ganz kurz. Das ist ein bisschen peinlich. wieder da. Ich hab mir eben was zu essen geholt. Ich hab ganz vergessen, dass ich mir was essen da reingetan habe. Und ähm, ja, könnte sein, dass ich jetzt ein bisschen davon esse. Tut <lacht> mir leid, ich, ich hab's echt vergessen. <lacht> Haben wir noch rein? Ähm, ja, dann kämpfen wir mal Es gibt ja glaube ich auch irgendwo einen, der hat 6 Kapadors. Das, das wird geil. Der Angekönig gegen das Pokémon-Kind. Hallo? Ich bin kein Kind. Ich bin Jugendlicher. Ja gut, mit 10 ist man schon noch ein Kind, ja. Hm. Ähm. Schon wieder vergessen, oder? Ah, schlau ich wollte mit Saatze jetzt trainieren. Wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Naja. So, das... das, das der war ja einfach... Das spitze! Alles klar. Oh. Den gehen wir mal vorbei. Den habe ich schon mal gebracht, in einem alten Video von mir. Da bin ich in, da bin ich in Gegner irgendwie vorbeigegangen und habe ich noch mal reingegangen und gesagt, ich bin lustig, ich bin mir noch nicht ausgewichen. Kennt noch kennt irgendeiner von euch Pokémon oder dieses Pokémon Multiplayer, also nicht sondern so eine eigene Welt, Pokémon MMO und dieses andere, wo gerade den Namen nicht weiß, ähm, jetzt so der Unterschied: Das eine äh, ist ja die normale Welt, und dann gibt es noch andere, das ist sogar bekannter heutzutage als Pokémon. Da ist es so eine eigene Welt gemacht worden. Das ist so ist sowieso auch wie Pokémon, nur halt mit einer eigenen Welt. Ich glaube auch, aber nicht von den gleichen machen glaube ich nicht, nee. Und äh, ja, ich wollte mal wissen, ob du eine von euch kennt oder so. Du schon kennt das welche. Zumindest das eine, das pokémon -Mmo wahrscheinlich eher nicht. Kann, kann ich mir nicht wirklich ganz vorstellen, dass es heutzutage noch jemand kennt. Aber ja, ich wollte es mal äh, erwähnt haben, weil das habe ich früher doch schon gerne gespielt. Weil das war schon ziemlich cool. Ich meine, das war nichts anderes. Es war einfach nur äh, Pokémon, Bla Feuerrot, Blatt, Grün. Äh, einfach, wie soll ich sagen, äh, für PC, online und es ist halt mit der MMO halt. Und äh, man konnte seinen Charakter selbst gestalten. Und was Pokémon ist hinter dir gelaufen? Das, das, das war's. Aber trotzdem ist Cool. Muss ich sagen. Ah ja. Die Vergangenheit. Ein Sepa. Oh, Küsschen. Hm. Oh, da ist kein Level ab, okay. Ja, ich muss jetzt erstmal Saatze. Ähm, erst schnell tun. Ganz kurz eben. Num nun. Das ist da. Am Tausch. Danke. Wir sind auch schon gleich schon da. Wo ich hin wollte. Hier. Relax. Na warte was ist da hinten links. Schon bald. Da hinten links, normalerweise und da wollte ich nicht hingehen. Das ist da, wo der Diktatunnel Diktat ist. Äh, ne, bei der Route ist es da. Einfach nach rechts gehen. Ähm, da, sind wir nicht, da bin ich nicht reingegangen, glaube ich. Oder wenn dann nur kurz. Ich dachte mir so: Hey, das sind Relaxe. Also, ich habe das Relaxe nicht angeguckt, aber ja. Ähm, hier könnten wir so oder so nicht weitergekommen. Aber jetzt können wir hier dann. Denn wir das hier an anreden, dann ein schlafendes Pokémon verspät den Weg. Was wir machen müssen. Wir haben nicht umsonst die Pukkeflöte bekommen, sondern brauchen sie hierfür! Yeah! Okay! Mike spielt die Pukkeflöte. Und da wacht das Relax so auf! Es ist brummig und greift verschlafen Mann. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben hier unser nächstes Teammitglied. <lacht> Unser <ist> Chillaxo, Relaxo, <lacht> Yeah! Ich, ich, ich meine, das ja, ich will den eigentlich wirklich in den Team nehmen. Ähm... Ja. Das mal irgendwas, äh... Ich, ich habe echt keine Strategie gegen den gemacht, irgendwie. Es geht aber noch ein zweites Knast also wenn wir den nicht fangen, ist nicht schlimmer. Es gibt noch, ähm... Irgendwann ist auf der Map noch eins. Das müssen wir auch noch wegmachen, glaube ich, müssen. Das haben wir doch schon gesehen! Nicht? weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall gibt es noch eins, das weiß ich. Oh fuck, ich habe keine P mehr hm. Ja, dann, dann wechseln wir mal zu Sonder. Der habt kein, habt du sehen? Dann Kann gerne, ich meine das könnte aber. Das. Ähm keiner, wo das ist, wo das jetzt kam. Aber ja, ich weiß echt nicht. Ich habe Angst, dass ich jetzt wie Relax aussehe und töte. Aber jetzt ja, war richtig cool, wenn wir relaxen und den Team bekommen. Also, der ist ja schon Level 30. Das ist ziemlich krass hier. Das ist das stärkste Pussball bisher, was wir gesehen haben, oder? Nee, ist es nicht. Aber trotzdem, Level 30 das ist für uns ziemlich gut. Und Geo scheint ziemlich gut zu sein. Wie viel macht das jetzt? Könnte ich es doch mal machen? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich mach lieber, ich mach lieber äh, Schlitzer. Ich hab Angst. Kein Volltreffer. Machen sollen. Jetzt. <lacht> er macht immer Volltreffer. Okay Leute, ich werde noch mal die ganze Folge noch neu spielen und wir äh, gleich. Yay! Auf ein neues! Ich habe jetzt endlich ein Save-Set gemacht. Ich mache am besten noch mal ein. Äh, <lacht> äh, ja da. Gut. Okay. Ähm, ein wildes Relaxer erscheint. Wir werden es fangen. Okay? Wir brauchen das Teammitglied. Das Team brauchen wir nicht. Aber ich will sie haben, ja? Ähm... Schneller am besten. Und... Relaxo ist halt so ein richtiger... Er ja, ist richtig stark. Und er kann auch vieles tun. Ich, ich persönlich sage immer so, man kann... Ähm... Guck so ein bisschen umgestalten. Und bei Relaxo kannst du entweder so ein richtiger Abfucker sein mit Schlafen und Heilen die ganze Zeit. Oder richtig draufgänger ja? Unser Relaxo wird ein... Schlafer, so ein richtiger Abfucker. <lacht> ansonsten, ey, wir haben ja eigentlich Turtok für Draufgänger. Wenn wir mal die sind. Und deshalb, ja. Passt es eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Mm hier -hmm. haben wir eben ein paar Gegner besiegt, also die Trainer noch mal, besucht, noch mal besiegt. Und sonst habe ich nichts verpasst. kann sein, dass ein paar Level oder so anders verteilt sind. Das gibt aber niemanden. Ich habe ungefähr, ist alles gleich gemacht wie vorher. Ich tausche kurz. Ich wollte gerade töten. Ich tausche kurz und dann fange ich ihn. Ich habe aber Angst, dass ich jetzt nur... ...weiß ich, aber Hyperbrille für den brauche, weil das das wäre kacke. Oder, oder, oder macht so einen Scheiß. Das meine ich mit Abwacker. Fast tot. dann halt er sich. Aber mit Schlafrede kann er sogar im... Während er, ähm, Während er halt schläft, kann er für in der großen Wahrscheinlichkeit sogar kämpfen wahrscheinlich, der einfach einfach, ähm, der macht irgendeine random Attacke und wenn er dann, wenn er schläft, Erholung macht, dann das ist er eigentlich gar nicht weil der erholt sich ja schon, der schläft ja schon. Und er gab er einfach nicht an. Oder nicht an. das war an die neue neuen Teilen, so vielleicht ist sie auch, nee, ja nicht so. Weiß ich nicht genau, aber ja, ähm Ey, ein super aber ich hoffe das reicht, bitte. Komm schon, das ist doch cool. Ach, Mist. Ja, hey. Es nervt! Ähm, was wir brauchen? Ist ein Supertrank für Satze. Weil Satze brauchen wir dringend. Für Paralyse und alles. Endlich Paralyse, also das, was halt Satze hat. Ich glaub halt Gift, ne? Unsere Satze hat sehr halt Gift, glaube ich. Ähm. Ja, Giftpuder. Oh, oh, ich würde schon sagen, es ist eigentlich nicht dumm, dann würde er selber sterben. Aber ich schaue Spau, ich kann es ich nicht essen. Das es zwar nicht in den Let's Play, es kommt schlecht super, aber ist mir jetzt egal. No, ist mir jetzt egal. Der rückt mich hier richtig, Mann. Ey! Ja, mach halt. Ja, komm nicht. Ey, ich will nicht nur meinen Pokéball haben. Ja, nehmen wir jetzt halt Kröte. Jetzt ja, Kröte kann ja nichts ausrichten. Und paralyse Aber ich weiß, sie bleibt dann auch. Wo Erholung? Könnte sein. Fuck. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ähm. Ja. Geil. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn fangen soll. Lassen, so, lassen, so, lassen, so, lassen, so, lassen, so, lassen, so, lassen, lassen, so. ja, superball, come on, baby, come on, er schläft sogar, komm, bitte, wir brauchen ihn, was denn, willst du so Die haben wir noch nicht, die gibt's, sie an dem Zeitpunkt, ich würde einfach mal behaupten, die gibt's auf den Zeitpunkt noch gar nicht, der, der geht einfach sofort raus, was ein Spaß, den will ich einfach drin bleiben. Ich mache noch mal einen, dann gerade wieder an. Oh, oh, bitte, bitte, bitte. Yes! Yay! Aber Relaxo gefallen! Yay! Noch einen Spitznamen für den. Wüsste ich jetzt nicht. Relaxo Tagträumer, was denn auch sonst. Ein sehr faules Pokémon, welches nur schläft und frisst. Je größer es wird, desto mehr schläft es. <lacht> Möchtest du einen Spitznamen geben? Leicht? lass mal gucken, was können, was können wir den geben. Mmh. Ähm. Wie wär's mit? ähm. Nee, ähm. <lacht> mir fällt gerade echt nichts an. Wenn man was einfällt, dann gehe ich wieder nach Bavaria und dann bin ich hin um. Aber bisher fällt mir nichts ein und so also lasse ich den so. Aber ja, wir haben noch so was. Pokémon-Teammitglied hier. Ähm. Was in der Bank ist. Äh, auf der, an, an, am PC mal nicht. Hier geht geht's bei. weiter. Weiter. Oh. Das habe das ich so erwartet. Elektrizität, ist meine Stärke. Okay. Ach stimmt, die geht's auch noch lang. Sollten wir jetzt zuerst lang? Ich muss gleich mal auf meine Trainerkarte gucken, ob wir da lang sollen. Weil da steht ja die Ordnung und so. Ich, ich erkenne die Trainer. Und dann weiß ich ja, wo die Trainer sind. Ähm, Partix, mach mal! Partix können wir wieder kämpfen. Ich wollt vielleicht Patrick noch mal Ich Bin mir noch nicht sicher, vielleicht. Ich wusste halt nicht zu was, deshalb ich halbzeit gelassen. Oh ja, ja, ja, finaler da Ah, noch eins. Noch ein Elektroball. Genau, wollte mal ein Elektroball. Genau, als ob das noch nicht, also nicht genug wäre, was soll lassen hat. Was hat das denn nur kein, kein Finale, ey. ja richtig krass. Lichtschild, Ach komm, du mit deinem Scheiß lichtschild das tut niemand. Hm. Hm. Ultraschall, nein. Okay. Ja, ähm. Als, als ob. Komm, geht doch in... Nein. Ey, das... Das ist eine richtige Asi-Taktik mit Elektroball oder mit Volltuball, die machen kann. Ja, war klar, dass Panic jetzt stirbt. Das war klar. Habe ja ich gewonnen. Weil ich noch mehr Pokémon hatte als er. So, was haben wir hier? Was versteckst du hier von mir? Oh, hier geht's auch weiter. Oh, hier, ach hier. Ich man die Angel. Das können wir jetzt aber gerade nicht machen. aber mal ganz kurz in die Trainerkarte gucken. Arena-Leiter. Ähm... Oh. Oh, wir müssen sogar nach... Oh, ich dachte, die werden getauscht. 5 und 6. Gut, dann geht's unten weiter. Müssen wir nach Funktionalisierung. Ja, ich dachte erst, wir sehr froh, dass sie die. Aber nee, nee, nee. So Fest ich sie dir nochmal zeigen. nee, nee, Oh, hier ist, hier ist die Route. Und äh, dort hinten. Ähm... Ja. Wenn ich jetzt eben... Was auch machen? Die Folge ist auch eigentlich schon zu Ende. Was ich jetzt dann machen wollte, ist ähm, Relax rausholen. Ähm, ja, die anderen ohne die Leitung das mache ich aber dann offscreen irgendwann. Und äh, ja, ich wollte euch ein bisschen mit Relax zeigen so. Ansonsten für die Leute, die äh, jetzt keinen Bock mehr haben, die können gerne gehen. Ich mache jetzt nichts mehr Besonderes hier. Ah uh, ja, und dann sehe ich euch in der nächsten Folge. So, und die, die noch dran bleiben, die Männer, die können jetzt gerne mal in Frauen halt äh, die können ja jetzt gerne mal um ähm, Aprikose im Chat in die Kommentare schreiben weil es so ein richtiger Spaß wird und sage hey, wer bis hierhin geguckt hat dann schreibt das noch mal in die Kommentare so ein Spaß bin ich ey. ohne Scheiß nein bin ich nicht. Äh, ja ablegen am besten die beiden Nebulag <lacht> Nochmal ablegen, weil Noc äh, Kiki mal nicht. Nee, wir haben Kiki bekommen, ja. Ich dachte, noch schon. Okay, nee, nee, dann tut mir leid. Ähm, Mitnehmen, relax. Ja. Yeah. Jetzt haben wir es auch wirklich im Team. Ja. Yeah. Ähm, warum? Ja, lass mir das... Die Reihenfolge ist mir gerade egal. Ein bisschen. So, ja. so, das Maus wird gleich das blaue Wunderleben, denn wir haben unsere Relaxe hier. Oh, wie cute das aussieht. Das, das sieht so lustig aus wie. Das ist ein bisschen aus wie so ein Mamfakso oder so. Mamfakso ist die äh, Vorentwicklung in den nächsten Spielen. Äh, was kann deine see erholung Ist ein bisschen wenig, ne? Ich kenne noch ja kaum was. Den müssen, wir, den müssen wir echt trainieren. Warum ist Relaxo nicht geheilt? Was ist das hier für ein Scheiß-Glitch? Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Nee. Gut, während ich mich aufregen gehe, könnt ihr gerne äh, das Video liken und mich gerne auch abonnieren und die Glocke anschalten. Ähm, Links in die Folge draußen, das könnt ihr draufklicken, da kommt die nächste Folge. Oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren, kostenlos. Und rechts ist die Playlist von den Pokémon. Haut rein und, und bis zum nächsten Mal.